Gespräch sozusagen, oder sozusagen ist mein Tomas Wort. Danke, dass du hier bist bei unserem Bewegungsgespräch. Ähm, wir sitzen hier ungefähr eine Woche nachdem acht bis 10.000 Leute in Berlin auf einer Demo äh, marschiert sind unter dem Slogan Energiewende retten. Und äh, vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung tatsächlich eine EEG-Reform, also eine Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes, verabschiedet. Und ganz viele Leute sagen, das ist schlecht für die Bürgerenergiewende für die Energiewende von unten, was passiert denn da gerade eigentlich mit der Energiewende? Ja, also ich glaube, der Slogan von dieser Demo war schon ganz richtig, Energiewende retten, ähm, trifft es insofern auf den Kopf, als dass es das ein ziemliches äh, Energiewende-Verhinderungsgesetz ist eigentlich, was da jetzt beschlossen worden ist, ähm, also um es kurz zu sagen, ist es eigentlich ein Gesetz, was die großen Energiekonzerne, also die alten Kohle-, und, Energie-, äh, Kohle und Atomkonzerne, die wir noch haben, protegieren soll und denen einfach sozusagen ihre letzten Gründe sichern soll. Das ist explizit gegen dezentrale Strukturen gerichtet. Das ist explizit sozusagen auch dazu oder es ist bewirkt, dass Bürger, Energiegesellschaften, Genossenschaften, Einzelpersonen es sehr, sehr, sehr viel schwieriger haben werden. Und das ist, glaube ich, strukturell ein Riesenproblem. Also das ist sozusagen total zu kurz gedacht, wenn man über das Gesellschaft, die gesellschaftliche Herausforderung Energiewende spricht. Und ich glaube, es ist strukturell deswegen ein Riesenproblem, weil es eben zentrale Großstrukturen äh, zementiert und verhindert, dass äh, wir eine demokratische äh, Energielandschaft äh, haben werden. Das zweite Riesenproblem am neuen EEG ist, dass es ähm, die, die Ausbauziele, die da gesetzt werden, schlicht nicht ausreichen werden, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Das ist mit diesem neuen EEG nicht zu erreichen. Dafür müssten wir viel mehr Erneuerbare zubauen. Ähm, ja, insofern ist das ein Riesenproblem ähm, für uns. Ich, arbeiter ja in der energiegenossenschaft für viele ist da wirklich ähm, sind da sozusagen auch ähm, grenzen gesetzt worden sodass man nicht weiterarbeiten kann in den geschäftsfeldern wo man, wo man aktiv ist und sozusagen an ausbau ist gar nicht zu denken ähm, das heißt was, was viele jetzt vielleicht auch noch mehr machen werden müssen ist ähm, sowas, was wir in berlin versuchen einfach sozusagen die kontrolle über die über die Infrastruktur zu bekommen, also über die Stromnetze zum Beispiel. Die sind ja nach wie vor an vielen, vielen Stellen in den, in den Händen der großen Konzerne, die damit auch noch Geld verdienen im Vergleich zu fossilen Energien. Oh, Abbau, ja. Genau. Und deswegen ähm, wird das, denke ich, nochmal ein sehr viel entscheidenderes Feld sein, wo wir versuchen müssen, einfach als ähm, Bürgerinnen und Bürger sozusagen die Finger ins Spiel zu kriegen, um schlichtweg dafür zu sorgen, dass wir umsteigen von fossilen Energien, von Atomenergie auf Erneuerbare. Ich finde also diesen, den Punkt mit der demokratischen Energieversorgung, den du nochmal äh, stark gemacht hast, total wichtig, weil ne, wir sind ja hier in einer linken Stiftung, es gibt traditionell in der gesellschaftlichen Linken so ein bisschen diesen Gedanken der ja, Energiewende, das ist irgendwie so ein, so ein technischer Ökoprozess prozess ja. aber deswegen argumentieren wir hier oft mit dem Begriff, nee, es geht jetzt gar nicht nur um eine technische Wende, die technische Wende ist wichtig, weil es ist total wichtig von der Atomenergie wegzukommen wegen Tschernobyl und Fukushima und Hiroshima und es ist wichtig von den Fossilen wegzukommen wegen Klimawandel und überhaupt, weil diese Konzerne eine riesige Macht im Staat haben, aber die Energiewende ist ja nicht nur eine technische Wende, es ist ja wirklich eine Demokratiewende. Mhm. Es geht ja wirklich auch darum, eine Gesellschaft anders aufzustellen. Das sieht man von den kleinen Bioenergiedörfern, wo ganz konservative Bürgermeister plötzlich ganz progressive gesellschaftsverändernde Projekte an den Start bringen und eben auch in den Rekommunalisierungsprojekten, in denen du aktiv bist. Und ich war letzte Woche ähm, zumindest teilweise bei der Demo dabei und. Das war eine total, also Roman Denta, einer, der der früher von Attack kommt und jetzt beim Bundesverband Windenergie, glaube ich, arbeitet, der hat es als die Koalition der Unerwarteten bezeichnet. Das war total spannend. Ich war noch nie auf einer Demo, wo irgendwie, da waren Ende Gelände, Links- und Ökoradikale, da waren aber auch die Leute von Enercon mhm. oder Procon, den großen Windfirmen, die ja. da wirklich ihre Beleg-, also mit so Belegschaftsbussen angekommen ja, ja, ja. waren. Da waren so Windenergiebauer aus dem hohen Norden, also so stämmige Landwirte aus Norddeutschland, also auch noch mal ein anderer Schlag als man, und natürlich auch so die üblichen eben Attac-Camp-Aktivisten -Act und es war wirklich ein ganz, ähm, ganz breites Bündnis und die Einführungsrede wurde von einer alten Bekanntin von uns gehalten, von Kerstin Rudeck, von der ähm, BI Lüchow-Dannenberg und wir kennen uns ja auch ursprünglich von den, von den Castor-Protesten. Und das war so die zweite Frage, die ich dir stellen wollte. Also Kerstin hat da auch noch mal gesagt, ganz stark gemacht, liebe Leute, der Kampf gegen die Atomenergie ist auch noch nicht gewonnen. Das ist auch noch nicht durch. Da dachte ich dran, dass wir als Klima- und Antikohlebewegung seit ein paar Jahren immer zu den Anti-Atomis hingehen und sagen, hey, ihr habt doch gewonnen, super, gratuliere. Wir, wir klopfen euch voll auf die Schulter. Jetzt kommt mal bei uns vorbei, macht mal bei uns mit. Und dann wird mir da gespielt. Moment, das ist noch gar nicht vorbei. Und da wollte ich dich auch mal fragen, als alte Kämpfin aus der Anti-Atom-Bewegung, wie, wie stellt sich das denn gerade jetzt da, dieses Element der Energiewendebewegung, Anti-Atom, wie virulent ist das jetzt noch, wie wichtig? Das ist an vielen Stellen sehr virulent. Ich finde gerade, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was gerade passiert bei den großen Energiekonzernen, also mhm. den. Den Atomkonzernen sind es ja auch immer noch, die betreiben auf der einen Seite weiterhin Kraftwerke, Atomkraftwerke und verdienen damit gutes Geld, auf der anderen Seite versuchen die gerade massiv ihre Verantwortung, ähm, sich ihrer Verantwortung zu entledigen für die Altlasten, also zum Beispiel für die Lagerung des Atommülls, für die Suche von irgendwie eines einigermaßen möglichst sicheren Endlagers, ähm, das sind ja Riesenkosten äh, und wir haben ein Verursacherprinzip, diese Kosten müssten eigentlich diese Konzerne tragen. Jetzt versuchen sie aber, indem sie in, in den Unternehmen Aufspaltungsprozesse anstoßen, äh, sich dieser Kosten zu entledigen und das auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Das finde ich eine zentrale Frage, wo wir uns ähm, ganz explizit auch aus der Position der anti atom gegen wehren müssen, weil das mhm. sozusagen nicht sein kann, dass diese Unternehmen jahrzehntelang Milliardengewinne mit, den, mit äh, Atomkraftwerken machen und hinterher die Kosten nicht tragen wollen. Das ist eine ganz zentrale Position ähm, oder ein, ein zentraler Punkt, wo wir wo der Kampf einfach noch nicht zu Ende gekämpft ist, dann mein Einblick nach Europa zeigt, wir haben weiterhin da noch ganz, ganz viel zu tun. Also es gibt europäische Nachbarländer, in denen neue Atomenergieprojekte geplant sind. Es gab gerade auch noch mal von europäischer Ebene den Vorstoß, Atomenergie explizit zu fördern. So, also, so wie man Erneuerbare fördert mit so, mit, wie heißt das, Einspeisetarifen. Richtig, so. genau. Also schön ähm, eine Förderung von einer total überholten Risikotechnologie. Das heißt, an der Stelle ist der Kampf noch nicht zu Ende gekämpft. Und das, ähm, ich meine, ist sozusagen vielleicht ja mal die spannende Frage an dich, wie du das siehst. Ich finde immer, die, der zentrale Punkt ist, ähm, und da geben sich sozusagen Antiatombewegung und Klimabewegung ja die Hände, dass wir äh, sozusagen einen strukturellen Konflikt nach wie vor führen. Und das ist das, was wir auch beim EEG sehen, dass wir äh, eine Auseinandersetzung haben zwischen Akteuren. Und dass es äh, sozusagen schlicht und ergreifend eine Machtfrage ist. Wer übernimmt... Sagen, die, die Macht, wer übernimmt auch die, die Führung und, und die Deutungshoheit im, im Energiebereich? Werden das die großen zentralen Konzerne sein? Mhm. Und vielleicht irgendwann nicht mehr mit Atomreaktoren, sondern dann eben, momentan ist es eben die Kohle, nimmt sogar zu die Kohleverstromung. Genau, aber ähm, bald mit den großen Moment. Windparks oder... Genau, nee, das ist, ich finde, das ist genau ein guter Punkt. Es geht nicht um die technischen Fragen, es geht um Machtfragen. Und das ist Richtig. ja, sagen wir auch, wir sagen ja auch immer aus der ich komme ja eher aus dem, was ich... Klimagerechtigkeitsbewegung nennt, als Klimabewegung und wir kritisieren die klassische Klima- und Umweltbewegung auch immer dafür, dass sie sagen, hey, CO die sagen, Klimawandel ist ein Problem, das durch zu viel CO2 in der Atmosphäre verursacht wird. Das ist in einem gewissen einfachen Sinne natürlich richtig, aber eigentlich geht es bei Klimagerechtigkeit ja eben tatsächlich auch um die Machtfrage. Wo liegt die Macht? Wer hat die Macht zu entscheiden, wie das Energiesystem aussieht, wie, was sind, was sind die primären Energieträger, aus denen wir unsere Energie haben, was sind die Produktionsstrukturen, was sind die Verteilungsstrukturen, das sind gesellschaftliche, politische und Machtfragen. und Deswegen, und das war ja auch immer sozusagen genau die Geschichte, die wir auch schon seit Jahren erzählen, ist es eigentlich so, dass Antiatom- und Antikohlekampf gleichzeitig nebeneinander herlaufen müssen. Das alte Stromsystem basierte auf Atom und Kohle, zumindest in der BRD. Und es war ein Grundlastsystem. Das heißt, du hattest die großen Meiler, wo am Ende nur noch 5 oder 10 Prozent sozusagen dazu geregelt werden mussten, mhm. aus Erneuerbaren oder Gas oder, oder Ähnlichem. Und da gibt es einen Strukturkonflikt. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir haben den ersten Pfeiler dieses Systems weitgehend in Deutschland rausgekegelt. Ich stimme dir zu, es gibt auf der EU-Ebene ganz große Gefahren. Hinkley Point, britischer Atomkraftwerk, was gebaut wird, das als sozusagen neuer naja, neue, ähm, neue Standard für Atomkraftwerke, das muss dringend, das muss verhindert werden. Ich glaube, wir würden schon sagen, dass es in Deutschland jetzt die Art von Auseinandersetzung, die um, die um die Atomkraft geführt wurde, die müssen jetzt auf die Kohlekraft übertragen. Weil eine Sache, die ich total beeindruckend fand an der, an der anti atom ist, ähm, wenn man 2011 ins Wendland gegangen ist um zu protestieren, musste man im ganzen Land den Leuten gar nicht mehr erklären, warum man da hingeht. Genau das war einfach sozusagen schon durch. Die, das Argument, dass Atomkraft scheiße ist, dass die abgeschaltet werden muss und dass da nur da die großen Stromkonzerne und ihre Vasallen in der Regierung da dran hängen. Das war so verallgemeinert in der Gesellschaft, dass die Atomkraft delegitimiert war. Und das ist, glaube ich, das, wo wir so ein bisschen neidisch sind als Antikohlebewegung. Wir wollen an den Punkt kommen, an dem die Antiatombewegung gut nach 35 Jahren Kampf natürlich war. Dass wir einfach sagen, dieses Geschäftsmodell, wir baggern diese dreckige Braunkohle, um total marginale Profite zu machen und zerstören damit das Weltklima und untergraben die Lebensbedingungen von anderen Leuten. Lebensgrundlagen von Leuten anderswo in der Welt, das müssen wir genauso delegitimieren, wie ihr, es, wie ihr es mit der Atomkraft geschafft habt. Und ich glaube, da haben wir jetzt sozusagen in Deutschland ist die zentrale Auseinandersetzung, würde ich jetzt sagen, einerseits müssen wir tatsächlich das, das EEG verteidigen und das EEG als sozusagen Bürgerenergiegesetz verteidigen und andererseits den zweiten Pfeiler des fossilen nuklearen Systems rauskegeln, das wäre jetzt die Kohle. Ich glaube, es gibt einen anderen Punkt, über den wir noch gar nicht genug nachdenken und das ist mag jetzt total äh, esoterisch klingen aber die EU Energieunion ja, ja, ja. die macht mir große Sorgen, große Sorgen. die hat nämlich <lacht> niemand im Blick weil es ja einfach alles was die EU Kommission macht unglaublich langweilig ist da kann man ja ich bin ja, Politik, und auch weit weg. das ist weit weg aber ich bin Politikwissenschaftler ich weiß noch wie ich immer bei den Seminaren zur EU Politik <lacht> einfach eingeschlafen bin ähm, und da das kann man vielleicht einfach kurz sagen geht es der juncker Kommission um den Ausbau Massiven europäischen Ausbau von Gasinfrastrukturen. Mhm. Also Flüssiggas, was gerne auch mal als, auf Englisch heißt das dann Natural Gas oder Erdgas. Also das <lacht> macht in die Netter ist einfach auch dreckiger fossiler Brennstoff. Ähm, bei dessen Förderung unter Umständen auch noch mehr Methan in die Atmosphäre tritt, sodass es am Ende vielleicht sogar noch eine schlechtere Klimabilanz hat als Kohle. Und gerade versucht die EU-Kommission so ein bisschen an allen vorbei, da ein ganz neues europäisches Stromsystem zu bauen, was nämlich wieder auf Fossilen, und zwar in dem Fall auf Gas beruht. Und das würde ich sozusagen sagen, wenn du auf die EU-Ebene verweist, und du hast recht, da versuchen die Atomkonzerne gerade wieder durch die Hintertür reinzukommen. Auch über die Energieunion. die Fossilen nämlich ganz genauso. Und das ist vielleicht sozusagen ein wichtiger Punkt, wenn wir sagen, wir haben hier jetzt möglicherweise, es geht um die Verteidigung des EEG, und um sozusagen ne, lernen, von der anti gegen die Kohle zu gehen. Aber es geht auch darum, zu gucken auf der EU-Ebene. Wenn ja. der Gegner sich nämlich auf die Ebene verzieht und wir da nicht sind, dann haben die das ganze Spiel spiel Das, ganze Spielfeld das da. ist, glaube ich, extrem gefährlich. Ähm Umso wichtiger, dass, wie zum Beispiel bei Ende Gelände jetzt vor ein paar Wochen, dass da einfach wir uns sozusagen auch in der Bewegung die Hände geben, international. Ich würde gerne noch auf einen Punkt hin, den du angesprochen hast, nämlich dieses Thema, sozusagen Atomenergie ist delegitimiert. Das glaube ich auch im Moment. Und ich glaube... Wofür wir auch, oder sozusagen was, wir, was wir im Blick behalten sollten, ist, je mehr wir Situationen bekommen oder je mehr sozusagen der Klimawandel auch als, als Gefahr ähm, in die Diskussion gerät. Ich denke an die Hochwasser von vor ein paar Wochen äh, in Süddeutschland. Ähm, bin ich mir sicher, dass wir auch sehr viel stärker darüber sprechen werden, sozusagen inwieweit gefährdet äh, der Klimawandel und damit auch ähm, die Verbrennung von fossilen Brennstoffen sozusagen uns hier und heute, genauso wie es möglicherweise ähm, eine Diskussion ausgelöst hat wie die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass da schon noch mal was wieder ins Kippen kommt. Also äh, denk an diese Kampagne damals vom Atomforum äh, Klimaschützer der Woche, wo dann irgendwie Atomkraftwerke, ge gelabelt waren. Also ich denke, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, den ja auch ganz viele aus der Antiatombewegung immer wieder bringen, solange noch Reaktoren am Netz sind, solange noch Atommüll produziert wird, ist diese Debatte nicht beendet. Ich glaube, sozusagen die Quintessenz daraus muss sein, dass wir sozusagen uns nicht versteifen, genau wie du sagst, auf die Technologie, so gefährlich die auch ist, sondern der, der wesentliche Punkt ist ja die Struktur dahinter und, und die demokratische Frage und das ist ja finde ich immer das, das Interessante daran, wenn man sich überlegt, warum ist das eine, eine Strukturfrage, warum geht es also sozusagen ist, ist dezentral immer besser als zentral. Das ist ja sozusagen eigentlich kein Selbstzweck, sondern das Spannende was dahinter steht, es ist ja sozusagen die gesellschaftliche Struktur und die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Aufbau und das Finde ich immer dass das Tolle oder das, was man so sieht, dass solche Bürgerenergiegesellschaften, Genossenschaften, Einzelpersonen, die machen das ja nicht in erster Linie, weil sie damit Geld verdienen wollen, mit sozusagen dem Umbau des Energiesystems, sondern die machen das sozusagen, weil sie eine bestimmte Zielrichtung haben, weil sie sagen soll, wollen, wir wollen umsteigen auf erneuerbare Energien. Das ist der einzig sinnvolle Weg und das ist sozusagen der wesentliche Unterschied. Ähm, zur klassischen Energiewirtschaft. Und deswegen, glaube ich, ist das der zentrale Punkt, auf den wir hinwirken müssen. Und das ist auch die Gefahr, glaube ich, die, oder das ist was, was sozusagen die Bundesregierung massiv unterschätzt, dass das einen gesellschaftlichen Wert hat. Also gerade auch diese, diese Bürgerbeteiligung im Energiebereich. Nicht im Sinne von, ihr dürft da irgendwo auch ein bisschen mitreden, sondern wir machen selber. Hat ja irgendwie auch was von Selbstermächtigung, zu sagen, ich will jetzt nicht mehr irgendwie meinen Strom von E.ON kaufen müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, sozusagen der ganz zentrale Punkt dabei. Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie. Geht nicht ohneinander. Excellent. Super, danke. <lacht> Gerne.